Maschinenschnittstellen gibt es wirklich eine ganze Menge und eine relativ komplexe seiner Art sind sogenannte Leitstände oder die Einzahl Leitstand. In diesem Video soll es ein bisschen darum gehen, was sind eigentlich Leitstände, was kennzeichnet sie grob und was muss man ungefähr bei Leitständen beachten. Mehr oder weniger so eine kleine Einführung zu diesem Thema. Wenn man einfach mal eine ganz simple Bildersuche im Internet macht und nach Leitständen sucht, dann findet man üblicherweise derartige Bilder. Das sind immer so Bilder von unterschiedlichen Leitständen, die halt so sehr aufgeräumt, sehr klar, sehr modern wirken. Teilweise sogar mit solchen LED-Streifen und so weiter und so fort, um irgendwie so ein ganz modernes Flair zu geben. Aber die Frage ist eigentlich... Ist es genau das, was Leitstände kennzeichnen sollte? Oder ist es vielleicht eher etwas anderes, was bei Leitständen wichtig sein sollte und was zu berücksichtigen sein sollte? In diversen Science Fictions gibt es auch immer mal wieder Ideen, wie so ein Leitstand aussehen könnte. Bei manchen ist es so, dass aufgrund von ganz schlimmen Umgebungszuständen Leitstände dann doch eher so eine rudimentäre ja, Architektur annehmen, wie das hier beim Film Matrix der Fall war, in den jeweiligen Schiffen, mit denen man dann rumfliegen kann. Aber auch bei Minority Report wurde mal ein bisschen gezeigt, wie vielleicht ein Leitstand anders aussehen kann, dass man also sehr stark mit Hologrammen arbeitet, um bestimmte Interaktionen zu machen. Nichtsdestotrotz ist so ein bisschen die Frage, was ist eigentlich ein Leitstand, wofür wird er eigentlich eingesetzt und was sind dementsprechend tatsächlich die wichtigen Sachen und würde es überhaupt Sinn machen, so etwas wie jetzt hier bei Minority Report dargestellt in Zukunft vielleicht umzusetzen. Leitstände haben relativ viele Einsatzgebiete. Ich habe hier einfach mal eine Liste von Einsatzgebieten dargestellt. Es könnte zum Beispiel in der Pharmaindustrie Leitstände geben beziehungsweise es gibt sie tatsächlich oder in der chemischen Industrie. Das sind zwar Industrien, die tatsächlich von bestimmten Abläufen her recht ähnlich sind, aber natürlich trotzdem gewisse Unterschiede bergen. Dann gibt es Leitstände im Bereich der Nahrungs- und Genussmittelindustrie, in denen halt dann entsprechend die Produktion gesteuert wird. Dann haben wir auch Leitstände in der Stahl- und anderen Fertigungsindustrie. Auch hier gibt es einfach Dinge, die überwacht und gesteuert werden müssen. Wir haben Leitstände im Bereich der Verkehrsleittechnik, wir haben Leitstände im Bereich der Polizei und Feuerwehr und, und, und. Es gibt also eine sehr große Anzahl an ja, Stellen und Umgebungen, wo Leitstände eine Rolle spielen. Und dementsprechend ist es auch einfach wichtig, sich mal ein bisschen mit dem Thema der Usability bzw. auch der Ergonomie von solchen Leitständen auseinanderzusetzen. und Deswegen gucken wir uns hier jetzt erstmal an, was kennzeichnet eigentlich prinzipiell Leitstände und in anderen Videos wird es dann so ein bisschen darum gehen, was muss man denn eigentlich berücksichtigen, wenn man letztendlich ergonomisch gute und auch von der Usability her gute Leitstände gestalten möchte. Leitstände bilden praktisch die Mensch-Maschine-Schnittstelle zur Überwachung und auch Steuerung von unterschiedlichsten Dingen. Das können Prozesse sein. Das Prozess ist hier in dem Fall ein Oberbegriff für alles Mögliche. Das können Produktionsprozesse sein, das können aber auch ganz andere Prozesse sein, die in irgendeiner Form eine gewisse Komplexität haben und überwacht und gesteuert werden müssen. Leitstände können sich auch eher auf einzelne Maschinen fokussieren. Sie können sich aber auch auf mehrere Maschinen fokussieren, wobei man dann letztendlich wiederum von ganzen Prozessen sprechen kann, weil eben mehrere Maschinen zusammen natürlich, wenn sie irgendwas machen, meistens zusammen dann auch einen gewissen Prozess bilden, zum Beispiel einen Verarbeitungsprozess von irgendwelchen Produkten ähm, oder ja auch, auch andere Dinge, die in irgendeiner Form zusammenhängen und nacheinander ablaufen. Leitstände sind letztendlich auch dafür notwendig, um andere komplexe Systeme, das müssen also nicht unbedingt äh, Maschinen sein, äh, sondern auch ganz andere komplexe Systeme zu überwachen, das kann zum Beispiel auch eine ganz simple Steuerung von Häusern sein. Ich war zum Beispiel tatsächlich mal in einem Gebäude, das war damals relativ modern mit dem, wie es ausgestattet war, aber da ging es darum, dass in diesem Gebäude alles Mögliche zentral und elektronisch gesteuert wurde. Das ging dann bei der Heizung los, ging dann über das Licht bis hin zu den Fenstern, ob die dann angekippt werden konnten oder nicht. Ziel war es bei dem Gebäude mehr oder weniger alles zu kontrollieren, was in irgendeiner Form Einfluss auf den Energieverbrauch des Gebäudes hat. Dazu zählen natürlich solche zentralen Dinge wie Heizung und äh, wann öffne ich die Fenster und so weiter dazu. Und äh, dieses System war dann tatsächlich auch mit einem zentralen Leitstand versehen mit welchem man dann ganz genau sagen konnte, in welchem Raum ist gerade welches Licht an und äh, ist da überhaupt noch eine Person drin, wie sieht das aus mit dem Lüften von diesem Raum. Sollte ich den Raum vielleicht mal wieder lüften, da war also auch entsprechende Sensorik verbaut, um zu gucken, wie gut ist denn jetzt die Luft gerade in den Räumen. Also dieses Gebäude war einfach sehr gut ausgestattet und in dem Fall hat es halt nichts mit Maschinen oder Prozessen zu tun, sondern es hat tatsächlich einfach etwas mit einer statischen Überwachung und Beeinflussung von einem Gebäude zu tun. Also auch eine ganz andere Form von Leitstand, aber letztendlich auch ein Leitstand, für den ähnliche Kriterien gelten wie für Leitstände, mit denen man letztendlich Prozesse überwachen kann. Leitstände sind aufgrund der Tatsache, dass sie halt ähm, ja immer für bestimmte Prozesse, für bestimmte Maschinen oder eben auch für bestimmte Systeme gestaltet werden, meist Individuallösungen. Sie ähm, sind dementsprechend an die ganz konkreten Anforderungen angepasst. Das heißt aber wiederum auch dadurch, dass es Individuallösungen sind, dass es manchmal schwer ist, eben mit diesen Individuallösungen auch, ja, gute Leitstände zu gestalten. Denn man fängt ganz oft erstmal wieder relativ stark von vorn an. Es gibt manchmal so Frameworks, die man dann vielleicht für bestimmte Leitstände nachnutzen kann. Das hängt so ein bisschen von den, von den Leitständen selbst ab. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel mal das Beispiel sich mit diesen, dieser Haussteuerung vorstellen, dann ist es ja schon mal so, dass man vielleicht das grundlegende Konzept eines solchen Leitstandes an unterschiedlichen Stellen nachnutzen könnte. Nichtsdestotrotz muss natürlich alles auf das konkrete Gebäude wieder angepasst werden, weil jedes Gebäude üblicherweise anders gestaltet ist, andere Räumlichkeiten hat dementsprechend auch äh, anders strukturiert ist und dadurch dann die gesamte Anzeige in den Leitständen sich dieser entsprechenden Situation anpassen muss. Jetzt haben wir schon so ein bisschen theoretisch darüber gesprochen, was prinzipiell ein Leitstand ist. Schauen wir uns das Ganze nochmal so ein bisschen schematisch an und gucken wir auch mal so ein bisschen, was könnte denn heutzutage eigentlich so alles dazugehören. Von der schematischen Darstellung bei Leitständen her ist es so, dass wir auf der einen Seite den Menschen haben oder die Menschen, die letztendlich über den Leitstand irgendetwas steuern oder überwachen müssen. Diese werden häufig als Operatoren bezeichnet, aber je nach konkreter Aufgabenstellung fallen hier auch durchaus mal andere Begriffe, aber Operatoren ist eigentlich so der übergreifende Begriff. Auf der ganz anderen Seite haben wir dann den soeben angesprochenen Prozess, beziehungsweise ja, die Situation oder das System, was es letztendlich zu überwachen gilt. Prozesse oder Systeme sind aber selten, so wie jetzt hier dargestellt, ein großes Element, sondern sie bestehen eben ganz oft aus diversen Kleinteilen. Das heißt, man überwacht oder steuert letztendlich nicht nur einen großen Prozess, sondern mehrere kleinere Teile, die es in irgendeiner Form gemeinsam zu betrachten gilt. Den ersten ja, Schnittpunkt zwischen den, den Menschen auf der ganz einen Seite und den Prozessen auf der ganz anderen Seite bildet erstmal Sensorik und Aktorik. Sensorik greift also von den Prozessen oder von den Systemen bestimmte Zustände ab, versucht also bestimmte Situationen ähm, in irgendeiner Form ja, wahrzunehmen und die Aktorik ist letztendlich dafür da, um auf die Prozesse und äh, die Systeme letztendlich Einfluss nehmen zu können, um also dort Änderungen vornehmen zu können. Je nachdem, was wir wieder für einen Prozess haben oder ob es sich jetzt um ein System handelt, ist natürlich die Sensorik oder die Aktorik ganz anders ausgeprägt. Wenn Sie zum Beispiel Einfluss auf eine bestimmte Maschine nehmen wollen, dann ist es natürlich auch maschinenabhängig, welche Möglichkeiten der Beeinflussung Sie letztendlich haben. Aber es hängt auch davon ab, welche Sachen Sie letztendlich mit der Sensorik von der Maschine aufnehmen wollen. Wenn Sie jetzt aber wieder so ein System haben, wie das eben angesprochene Haus, dann ist es äh, letztendlich wieder eine ganz andere Sensorik. Dann nehmen Sie dann zum Beispiel so was wie Temperaturen wahr oder eben den Zustand eines Fensters durch entsprechende kleine Schalter, die wahrnehmen, ob jetzt das Fenster geschlossen ist oder nicht solche äh, Dinge spielen dann da eine Rolle. Und bei der Aktorik ist es dann eben bei einem solchen System auch etwas anderes. Wenn Sie jetzt so zum Beispiel einfach nur ein Licht anschalten wollen, dann schalten Sie wohl eher ein Relais, während Sie beim Schließen eines Fensters vielleicht einen Motor entsprechend in Bewegung setzen, sodass das Fenster zu oder also geschlossen wird oder eben wieder aufgemacht wird. Gut, die Sensorik und Aktorik wird aber von den Leitständen eher selten direkt angesteuert, sondern dazwischen gibt es meistens noch eine ganze Menge Technik, die letztendlich ja die Sensorik und Aktorik miteinander in Beziehung setzt, beziehungsweise auch eine gewisse Übersetzungsleistung darstellt. Denn Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie jetzt zum Beispiel in einem äh, entsprechenden Gebäude ganz viele Sensoren verbaut haben, die teilweise dann eben in ihrer Kombination zusammen ein für Menschen relevantes, Informationsstück bilden, dann macht es durchaus Sinn, das vorher von entsprechender Te Technik zum Beispiel ja aufzubereiten. Das heißt zum Beispiel, wenn sie nicht einfach nur wissen wollen, welche ja Temperatur in einem Raum herrscht, was Sie vielleicht noch über einen einfachen Temperaturfühler machen könnten, sondern eine komplexere Raumsituation erfassen wollen, zum Beispiel, wie viele Personen sich in einem Raum gerade befinden, dann kann man das durch die Kombination von mehreren Sensorwerten durchaus ermitteln bzw. grob abschätzen und diese Informationen dann weiter an den Leitstand tragen. Das heißt, es ist meistens notwendig, dort bestimmte Technik zu haben, um die Sensorsignale irgendwie zusammenzufassen und ähnliches gilt letztendlich auch für die Aktorik. Wenn Sie halt zum Beispiel in einem Raum sagen wollen, ich möchte jetzt alle Fenster schließen, dann wird es letztendlich darum gehen, mehrere Aktoren anzusteuern, die dann wiederum das Schließen aller Fenster ja, durchführen. Beziehungsweise es könnte auch noch andere Möglichkeiten geben, wenn Sie halt noch so komplexere Ideen haben, zum Beispiel der Raum soll jetzt in einen Lüftungsmodus gehen, dann würden Sie alle Aktoren ansprechen, die halt die Fenster aufmachen, aber gleichzeitig noch einen Aktor ansprechen, der die Heizung in diesem Raum letztendlich abschaltet. So gibt es also unterschiedliche Dinge, die bei dieser etwas komplexeren Technik, die dann davor geschaltet ist, vielleicht gleich zusammengefasst werden, um größere Abläufe, größere Zusammenhänge gleichzeitig steuern zu können. Diese Viele Technik, die sich dann dort befindet, die eben auch sehr spezifisch ist für das jeweilige System oder den jeweiligen Prozess, den wir hier betrachten. Diese spezifische Technik oder ja, diese vielfältige Technik, die wird dann wiederum von einem Leitstand ähm, gesteuert. So, und ich habe jetzt hier einfach mal dargestellt, äh, wie Leitstände auch bei der Bildersuche sich meistens so dargestellt haben. Also in irgendeiner Form. Viele Bildschirme heutzutage und eine Tastatur und und eine Maus noch dazu und das ist eigentlich so das äh, typische Bild, was man von Leitständen hat. Das war tatsächlich früher etwas anders. Da wurde nicht nur mit Bildschirmen gearbeitet, sondern auch noch viel mit Hardwareknöpfen, Hardware-Schaltern und ja, ganz unterschiedlichen Interaktionselementen, weil es teilweise früher nicht so gut und so einfach möglich war, das eben mit Hilfe von Computern darzustellen. Das ist heutzutage natürlich deutlich besser, deutlich einfacher. Machbar. Wir können auch viel größere Darstellungsformate wählen. Wir haben auch sehr hochauflösende Bildschirme. Dadurch ist also deutlich mehr möglich. Es ist allerdings nicht immer die beste Variante, nur genau darauf zu setzen. Und das merken, also ein, ein relativ einfaches Beispiel wäre, wenn Sie jetzt mal einen Notausknopf bräuchten für eine bestimmte Maschine. Und dieser Notausknopf, wenn der jetzt auf einem Computerbildschirm dargestellt ist, dann wird er wahrscheinlich. Etwas kleinere, einen etwas kleineren Bereich im Bildschirm einnehmen und müsste erst mit der Maus angefahren werden und da müsste man draufklicken, dann müsste man ihn auch treffen. Wenn Sie aber jetzt einfach bei einem Leitstand einen relativ großen, diesen, diese typischen roten Knöpfe irgendwie direkt neben die Maus platzieren würden, um schnell das System auszuschalten, dann können Sie einfach wirklich relativ gut diesen Knopf treffen. Also da macht es durchaus Sinn, auch noch andere Hardware heutzutage zu verbauen. Das hängt auch wieder so ein bisschen von dem ab, was Sie letztendlich in einem Leitstand verwalten, beobachten und so weiter. Aber trotzdem sind wir auch heute technologisch natürlich schon noch einen kleinen Schritt weiter. Wir können auch ein bisschen mehr als simple große Bildschirme, Tastaturen und Mäuse. Zum einen ist es natürlich so, dass man vielleicht auch mal das ein oder andere akustische Signal braucht, ja, Also gerade wenn es eben darum geht, bei den vielen Bildschirmen irgendwo nochmal darauf hinzuweisen, hier ist jetzt gerade irgendetwas passiert, was seine Aufmerksamkeit bedarf, dann kann man natürlich auf Bildschirmen irgendetwas blinken lassen. Man kann aber auch zusätzlich noch ein akustisches Signal geben, um die Operatoren darauf hinzuweisen, oh, da ist gerade irgendwas, schau dir doch bitte mal die typischen Stellen am Bildschirm an, an denen vielleicht irgendeine Warnmeldung oder ein sonstiger Hinweis aufgepoppt ist. Gleiches gilt tatsächlich übrigens auch über andere visuelle Effekte, die habe ich jetzt hier in der Animation gar nicht mal drin. Also man kann auch mit Lampen arbeiten, die nochmal besondere Hinweise geben. Aber was auch immer mehr dann noch eine Rolle spielt heutzutage, sind auch mobile Endgeräte. Dass sie halt bestimmte Dinge, die sonst über den Leitstand machbar sind, dann auch über ein Smartphone zum Beispiel auch steuern oder zumindest beobachten können. Das ist sehr hilfreich, wenn es zum Beispiel darum geht, als Operator einfach mal vielleicht auch das, äh, den Leitstand kurz zu verlassen, vielleicht aufgrund von menschlichen Bedürfnissen oder wenn man einfach mal einen Kaffee holen möchte. Und dann hatte man, hat man mit dem mobilen Endgerät noch die Möglichkeit, auch trotzdem die Überwachung fortzusetzen, obwohl man den Arbeitsplatz temporär verlassen hat. Gleiches gilt auch für Tablets. Die sind zum Beispiel ganz sinnvoll, wenn Sie am Leitstand irgendein Problem feststellen, was vielleicht an irgendeiner Maschine ist oder an irgendeinem anderen Gerät, wo die Sensorik vielleicht etwas gesagt hat, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und dann können Sie vielleicht sagen, ich übertrage mir jetzt einfach die aktuelle Situation auf ein Tablet was entsprechend mit dazugehört und ich kann mit dem Tablet dann schon mal direkt zu dem Gerät gehen, was bei dem vielleicht ein Fehler gemeldet wurde und kann mal gucken, was ist da vor Ort eigentlich los. Dann gibt es tatsächlich noch ähm, weitere Dinge, die hier vielleicht eine Rolle spielen. Heutzutage sicherlich dann auch an der einen oder anderen Stelle sollte man Smartwatches mit bedenken. Smartwatches könnten sehr gut dafür dienen, um auch Operatoren darauf hinzuweisen, hier ist gerade ein Problem, also zum Beispiel durch Vibration, einfach nur am Handgelenk, darauf hinweisen, du müsstest vielleicht mal ganz schnell an deinen Arbeitsplatz zurück, aus welchen Gründen auch immer. Manche Leitstände sind unter anderem auch, weil viel Kommunikation vielleicht auch mit anderen Personen notwendig ist, mit Headsets und entsprechenden Mikrofonen ausgestattet damit man die Möglichkeit hat, mit jemandem zu reden und hier ist dann eben auch vielleicht so diese Kombination notwendig. Vielleicht hat diese Person gleichzeitig dann ein Tablet in Hand oder eine Smartwatch, um darüber informiert zu werden, dass sie jetzt gerade gefragt wird oder dass sie auch entsprechend kommunizieren muss und die Person am Leitstand selbst kommuniziert dann über ein Headset mit der Person, die gerade mit dem Tablet und der Smartwatch durch eine Fabrikhalle zum Beispiel läuft. Also hier gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, das hängt halt stark davon ab, was äh, durchaus möglich ist oder notwendig. Und wer weiß, in welche Richtung das in Zukunft auch noch geht. Ich habe jetzt hier mal spaßeshalber ein Gamepad eingeblendet. Das soll so ein bisschen visualisieren, auch in Zukunft kann es vielleicht noch ganz neue und andere Arten und Weisen geben, mit Leitständen zu interagieren. Hier kommen wir vielleicht dann auch so ein bisschen in die Richtung des Beispiels mit Minority Report, da war ja die Interaktion zum Beispiel ganz stark über, über Handgesten dann gestaltet. Wer weiß, vielleicht haben wir sowas in Zukunft, vielleicht haben wir auch noch mehr die Verwendung von Technologien wie Augmented und Virtual Reality, die vielleicht auch die Möglichkeit bieten, mit bestimmten Dingen zu interagieren. Ähm, aktuell ist das noch nicht ganz so weit verbreitet tatsächlich, weil auch die Gerätschaften vielleicht noch nicht optimal sind. Aber wer weiß, in welche Richtung sich sowas in Zukunft noch Entwickelt. Auch hier zum Beispiel Wartung von Maschinen, da spielt Augmented Reality mittlerweile eine ganz große Rolle. Da macht es zum Beispiel durchaus Sinn, dass dann jemand aus einem Leitstand heraus kommuniziert mit jemandem, der dann an der Maschine steht und ähm, über Augmented Reality bestimmte Hinweise von der, vom Leitstand dann bekommt was an der Maschine vielleicht gerade nicht in Ordnung ist und dann noch Zusatzinformationen, wie kann ich die Maschine vielleicht öffnen, um ein Teil auszutauschen oder wie versetze ich die Maschine überhaupt in einen Wartungsmodus und so weiter. Das heißt, man sieht hier, es kann sich relativ schnell in sehr komplexe ja, Interaktionen mit diesem Gesamtsystem oder mit dem Gesamtprozess auswachsen und dafür braucht man dann entsprechend relativ viele Geräte und relativ komplexe Technologie, mit der sowas möglich ist. Und da sehen wir schon, okay, Leitstände sind halt nicht nur heutzutage unter Umständen Bildschirme und äh, Tastatur und Maus, sowas haben viele heutzutage schon selber auf ihrem Schreibtisch, sondern Leitstände können auch deutlich komplexer werden und deutlich umfangreicher. Was sind die typischen Aufgaben, die über Leitstände gemacht werden? Ich hatte einige der Aufgaben gerade schon entsprechend angesprochen. Zum einen ist es wichtig, dass man bei Leitständen beobachten kann. Dass man also ein System oder eben ein Prozess entsprechend überprüfen kann oder überwachen kann, gucken kann, passen die Abläufe, die da gerade durchführen, dass es, äh, durchgeführt werden. Das ist also bei Prozessen sehr wichtig, dass man also sieht, läuft das alles genau so ab, wie ich mir das vorstelle oder gibt es dort gerade irgendwelche Dinge, die anders ablaufen, muss ich vielleicht auch Einfluss auf den Prozess nehmen. Oder eben bei Systemen dann, wie sind denn die einzelnen Systemzustände. Was ist angeschaltet, was ist ausgeschaltet, was ist vielleicht in einem Wartungszustand, in einem Wartungsmodus, wo muss vielleicht äh, ja demnächst mal eine Interaktion erfolgen, ähm, um bestimmte Dinge äh, zu beheben, bestimmte Fehler zu beheben und so weiter. Dann ist es natürlich ganz wichtig, auch eine Steuerung zu machen. Also gerade bei Prozessen, aber eben auch bei Systemen ist es natürlich wichtig, dann zu sagen, was soll der zukünftige Zustand oder der zukünftige Ablauf sein oder wie muss ich vielleicht einen Ablauf beeinflussen. Das heißt, man gibt über die Steuerung bestimmte Sollwerte vor. Das kann eben für ein Fenster zum Beispiel sein, dass es geschlossen sein soll. Das kann für eine Heizung sein, dass eine bestimmte Temperatur in einem Raum erreicht werden soll. Oder das kann eben auch für komplexere Prozesse sein, dass vielleicht in irgendeinem Behälter ein gewisses Level an Füllung erreicht sein soll. Ähm, einfach solche Dinge, das kann eben wie gesagt wieder sehr stark davon abhängen, welchen Prozess oder welches System ich habe. Generell also, wir wollen Sollwerte vorgeben. Hier ist es auch ganz wichtig, dann eben das wieder mit der Beobachtungen in einen Kontext zu bringen. Wenn Sie also entsprechende Sollwerte vorgeben, dann ist es bei den meisten Systemen und Prozessen nicht so, dass die Sollwerte sofort erreicht werden, sondern dass es immer eine gewisse Zeit dauert, wenn Sie also zum Beispiel bei einer Heizungssteuerung vorgeben, dass eine bestimmte Raumtemperatur jetzt dann eingestellt werden soll, dann wird einfach das Heizungssystem einen kleinen Moment brauchen, um diese Temperatur zu erreichen. Und dann müssen Sie ja auch letztendlich überw überwachen, wird denn diese Temperatur erreicht, ändert sich überhaupt was oder ist vielleicht irgendwas bei der Sollwerteingabe schiefgegangen. Da sieht man also, dass das auch so ein gewisses Zusammenspiel ist. Was Sie letztendlich auch immer mit beachten müssen ist, oder was Sie steuern können müssen, sind letztendlich Störungen oder Fehler, die in irgendeiner Form auftreten. Das können ja ganz unterschiedliche Sachen sein. Das kann sein, dass bei einer Maschine das notwendige Material fehlt. Oder es kann sein, dass eine Maschine gewartet werden muss, weil etwas kaputt gegangen ist. Oder dass sie einfach so eine regelmäßige Wartung braucht, weil vielleicht mal etwas Öl nachgekippt werden muss. Alles solche Dinge müssen dann über die Steuerung ja, mit kontrolliert werden, dass man eben über die Steuerung dann auch sagen kann, diese Maschine geht jetzt vielleicht in einen ganz bestimmten Modus oder ähm, diese Maschine muss, äh, ja, muss dann entsprechend jetzt behandelt werden und so und das, was ich gerade gesagt hatte, dass man dann eben zum Beispiel an einen weiteren Operator dann Informationen übergibt, wo es liegt jetzt vielleicht gerade ein Fehler vor und wie sieht dieser Fehler aus. Und was dazu auch, ja, relativ stark verbunden ist, ist dann letztendlich eine weitere Aufgabe, nämlich Planung und Koordination. Das heißt, wenn Sie jetzt gerade komplexere Systeme haben, beziehungsweise äh, komplexere Prozesse, die auf eben komplexeren Systemen aufsetzen oder von komplexeren Systemen durchgeführt werden, dann ist es ja so, dass Sie auch ein bisschen die Planung des Einsatzes dieses Systems mit vornehmen müssen. Und auch das passiert tatsächlich oft über einen Leitstand. Das heißt, sie planen und koordinieren ein bisschen, wann wird das System wofür in welcher Form eingesetzt. Und da zählt natürlich zum einen die Planung der regulären Abläufe, also zum Beispiel kompletter Produktionsprozesse, was läuft wann, auf welchem Teil oder auf welcher Maschine, um bestimmte Prozesse komplex oder komplett nacheinander ablaufen lassen zu können. Aber Sie müssen hier auch Unterbrechungen und Wartungen und Reparaturen entsprechend mit einplanen, weil diese ja auch gegebenenfalls vorher geplant werden können, um einfach trotzdem noch sicherzustellen, dass die regulären Abläufe so wenig wie möglich ja, gestört werden. Also da zählt zum Beispiel, wenn Sie einen komplexeren Prozess haben, wo Produkte von einer Maschine zur nächsten Wandern und dann wieder zur nächsten, dann haben Sie zwischen den Maschinen ja immer so gewisse Puffer zum Beispiel, in denen sich bestimmtes Material aufhalten kann. Und die Puffer haben eine gewisse Maximalgröße. Und wenn Sie zum Beispiel die Maschine in der Mitte in einen Wartungsmodus versetzen, dann ist es zum Beispiel wichtig, dass Sie vorher geplant haben, dass die Maschine vorher ähm, jetzt nicht zu viel produziert haben, dass Sie halt diesen Puffer erstmal volllaufen lassen können, während die zweite Maschine im Wartungsmodus ist, ähm, sodass eben wenn der Erwartungsmodus abgeschlossen ist, danach dann sofort äh, weitergearbeitet werden kann und die Maschine, die davor ist, nicht auch noch ins, ins Stocken gerät. Ja, und Gleiches gilt halt für den, für die Maschine, die dann danach kommt. Wenn Sie also eine Maschine haben, die dann hinter der gewarteten Maschine geschaltet ist, dann muss dieser Puffer entsprechend sehr gut gefüllt sein, damit die Maschine kontinuierlich weiterarbeiten kann, ohne dass die vorhergelagerte Maschine schnell wieder ähm, ans Netz muss. Ja. Das heißt, solche Dinge können dann hier auch geplant werden. Aber es zählen auch noch andere Dinge dazu. Letztendlich geht es nicht nur um Produkte und deren Ablauf äh, zu planen, sondern auch um Personal. Sie müssen ja gegebenenfalls auch an den Maschinen das entsprechende Personal haben, um zum Beispiel die regulären Abläufe zu betreuen, aber um auch letztendlich Wartungen durchführen zu können und so weiter. Wir sehen hier also relativ gut und relativ schnell, typische Aufgaben an Leitständen können sehr unterschiedlich, sehr vielfältig sein und sind auch sehr stark ja bezogen oder äh, fokussiert auf das jeweilige System, das es zu steuern gilt. Prinzipielle Anforderungen an Leitwarten sind, dass sie auf jeden Fall erstmal verständlich sein müssen. Denn wenn ähm, eine, ein Leitstand entsprechend verständlich und einfach und gut strukturiert gestaltet ist, dann erlaubt dieser auch schnelle Reaktionen auf alle möglichen Situationen, die halt vielleicht eintreten können, ob das jetzt gefährliche Notsituationen sind. Ich hatte gerade das Thema mit dem ähm, Notausknopf angesprochen oder ob das einfach Situationen sind, wo vielleicht ein Sollwert noch mal etwas nachjustiert werden muss und so weiter oder wo vielleicht auch einfach eine Maschine nur gerade meldet, dass sie kaputt gegangen ist und ähm, etwas langsamer arbeiten muss oder ausgefallen ist. Außerdem müssen Leitstände eine entsprechend gute Übersicht über das Gesamtsystem und den Gesamtprozess bieten, aber gleichzeitig auch die Möglichkeit bieten, dass man in bestimmte Details abtauchen kann. Je komplexer so ein System ist, umso mehr werden Sie das Problem haben, das System in seiner gesamten Übersicht immer vollständig darzustellen, obwohl es dafür auch entsprechende Anforderungen teilweise gibt, je nachdem, welchen über welchen äh, Prozess oder welches System wir hier reden. Nichtsdestotrotz haben Sie immer dieses Zwischenspiel oder dieses Zusammenspiel von, ich habe eine Übersichtsansicht äh, für. Das gesamte System und ich habe auch Detailansichten für konkrete ähm, Details und so weiter. Was welche Darstellung Sie hier wählen, ist immer abhängig davon, in welchem Betriebsmodus Sie sich vielleicht gerade befinden oder welche aktuelle Interaktion Sie dementsprechend ausführen. Und was ebenso noch wichtig ist, das sind. Ähm, ist die Notwendigkeit, mehrere Nutzerinnen und Nutzer zu unterstützen, teilweise, dass diese dann parallel an einem System arbeiten, teilweise, dass diese dann auch nacheinander an einem System arbeiten, zum Beispiel, wenn jetzt gerade Schichtwechsel ist und eine Person den aktuellen Zustand des Leitstandes und damit auch des gesamten Prozesses an eine an andere Person übergibt, dann ist es wichtig, dass diese Übergabe natürlich auch sehr schnell und effizient funktioniert. Gut. Ich habe noch mal ein Beispiel jetzt mitgebracht, wo es dann darum geht, wie sieht das eigentlich aus mit Verständlichkeit. Ist das nicht ähm, relativ einfach, dass man immer dann Verständlichkeit erreicht, wenn man alles so hinschreibt, wie es vielleicht zu der Maschine gehört ähm, oder zu dem Prozess oder was auch immer. Ich habe hier jetzt mal ein, ein, ein Screenshot von einer Maschine, wo auch eine entsprechende Oberfläche im äh, Leitstand dann zur Verfügung steht. In dem Fall war es praktisch direkt an der Maschine, dass man dort interagieren konnte ist aber auch letztendlich ähnlich wie ein ganz normaler Leitstand. Und hier hatte man jetzt die Möglichkeiten, bestimmte ja, Interaktionen direkt am äh, Gerät vorzunehmen. Und es gab eben auch entsprechende Darstellungen für ja, einzelne Aspekte, die die Maschine halt in irgendeiner Form kennzeichnen Und wenn man sich hier jetzt mal die Verständlichkeit ansieht, dann werden, wird man sofort feststellen, dass man, wenn man nicht gerade unbedingt weiß, was eine Spritzgussmaschine ist, beziehungsweise wie diese Spritzgussmaschine prinzipiell funktioniert, potenziell Schwierigkeiten haben wird, zu verstehen, wofür denn die einzelnen Dinge jetzt hier einsetzbar sind und ähm, wie sie letztendlich funktionieren und welchen, welche Auswirkungen sie haben. Wenn man weiß, eine Spritzgussmaschine funktioniert prinzipiell, prinzipiell nach dem spritz verfahren dann ist vielleicht noch klar, wofür eben hier ein Druck eingestellt werden kann, weil ja nun mal ähm, beim Spritzguss letztendlich auch mit Druck gearbeitet wird. Aber was dann vielleicht diese Profileinstellungen unten links zu bedeuten haben und wofür sie da sind, mag sich nicht jedem Bediener sofort und immer gleich erschließen. Also hier ist es wichtig, auch eine Verständlichkeit so zu erreichen, dass sie für die entsprechenden Bediener, für die es relevant ist, verständlich ist, das heißt nicht unbedingt bei Leitständen, dass es für alle möglichen Personen verständlich ist, aber zumindest für die Personen, die an eine solche Maschine herantreten und mit dieser interagieren müssen, sollte eben ähm, ja die Darstellung so verständlich sein. Und ich habe jetzt hier davon gesprochen, dass es darum geht, an eine Maschine heranzutreten, aber es könnte genauso sein, dass diese Darstellung, so wie wir sie jetzt hier haben, tatsächlich nicht an der Maschine existiert, sondern dass sie im Leitstand selbst existiert, also mehr so eine Detailsicht für die einzelne Maschine darstellt und man dann mit dieser Maschine vom Leitstand aus interagieren kann und muss. Und dann sollte es natürlich genau das Gleiche sein. Also es sollte einfach entsprechend verständlich sein. Demnach haben wir diverse Herausforderungen, die bei Leitständen und bei dem äh, Design von Leitständen auf uns zukommen. Dazu zählen zum Beispiel schon mal Herausforderungen im Bereich der Informationsdarstellung und auch der Informationseingabe. Nicht nur, dass es wichtig ist, die Dinge praktisch verständlich zu verstellen, sondern es ist auch so, dass wir Menschen von unserer Wahrnehmung her und von unseren Fähigkeiten her nur bestimmte ähm, ja, Grenzen haben, die wir nicht, also die man nicht überschreiten sollte. Es ist zum Beispiel so, dass wir Menschen nur eine bestimmte Anzahl von Dingen uns in kurzer Zeit merken können. Also es sind so eher so fünf bis sieben Dinge, die man sich, äh, die man wahrnehmen und sich dann auch merken kann. Aber alles, was dann darüber hinausgeht, bedarf schon richtig äh, komplexeren Lernens und deswegen sollte man eben bei zum Beispiel Informationsdarstellung und Eingabe sowas mit berücksichtigen. Aber da gibt es noch viele weitere Faktoren, auf die man dann in anderen Videos noch eingehen kann. Ebenso ist es wichtig, dass man ein äh, gutes technisches Konzept auch hat, denn ähm, je komplexer so ein System wird, umso mehr muss man gegebenenfalls auch in das technische Konzept investieren, um eben auch diese also einen Leitstand gut ähm, umsetzen zu können. So ein technisches Konzept ist aber oft eben auch beeinflusst von den technischen Grenzen ähm, oder auch dem Budget, was wir zur Verfügung haben, denn je komplexer, desto teurer kann man ganz oft bei den Dingen eigentlich sagen. Und selbst wenn man dann weiß, wie man vielleicht bestimmte Dinge darstellen und eingeben will, und selbst wenn man weiß, wie prinzipiell das technisch umsetzbar wäre, dann geht es immer noch darum, das Ganze auch tatsächlich umzusetzen, also zu implementieren. Und dabei redet man eben dann relativ schnell auch von ziemlich großen Projekten. Und je größer Projekte werden, gerade im technischen Umfeld, umso höher sind letztendlich dann auch die Anforderungen daran, dass alles miteinander gut zusammenspielt. Und dementsprechend haben wir auch hier entsprechende Herausforderungen, die dann auf die oder bei der Erstellung von solchen Leitständen auf uns zukommen. Ich habe jetzt noch eine kurze Folie zum Thema, was ist eigentlich Leitstand und was ist Leitwarte, weil die Begriffe manchmal so ein bisschen miteinander vermixt werden. Der Leitstand selbst ist letztendlich das, wo wir die Steuerung und die Beobachtung vornehmen und die Leitwarte ist der Raum, in dem solch ein Leitstand oder mehrere Leitstände dann aufgebaut sind, und wo dann eben die eigentliche Interaktion stattfindet. Dementsprechend kann man sagen, eine solche Leitwarte ist aus Usability-Gesichtspunkten der Kontext für den Leitstand selbst, aber teilweise, je nachdem wie die Leitwarte an sich gestaltet ist, wird sie auch Teil des Werkzeugs. Das hängt dann ganz stark davon ab, wie die konkrete Aufgabenstellung hier an dieser Stelle gestaltet ist, beziehungsweise was konkret gemacht werden muss. Man darf also nicht immer nur sagen, Leitwarte ist der Kontext und äh, Leitstand ist dann das eigentliche Werkzeug, sondern manchmal gehört es auch sehr stark zusammen. Dementsprechend sollte auch bei der Gestaltung der Leitwarte selbst ähm, die Usability mit berücksichtigt werden, beziehungsweise auch deren Ergonomie, weil eben die Operatoren auch gerade in der Leitwarte dann sehr viel Zeit verbringen und dementsprechend auch alles um den Leitstand herum so gestaltet sein muss, dass die Operatoren ihrer Aufgabe sehr gut nachkommen können. Gut, damit kommen wir mit diesem Video auch schon zur Übung. Die Übung ist hier an dieser Stelle, muss ich gestehen, etwas komplexer. Einfach, weil ich ganz gerne möchte, dass Sie selber nochmal einen besseren Eindruck davon bekommen, was ist eigentlich ein Leitstand, wie vielfältig kann sowas sein, wie kann sowas aussehen. Und deswegen ist Ihre Aufgabe tatsächlich, einfach mal Beispiele für Leitstände sich herauszusuchen und etwas genauer zu beschreiben, was passiert dort eigentlich. Also was ist konkret die Aufgabe, die über den Leitstand abgearbeitet werden muss oder was sind die Aufgaben das sind ja meistens mehrere Aufgaben ja was ist der dahinterliegende Prozess um den es geht oder das dahinterliegende System wie sieht dementsprechend die äh, der Leitstand aus ja was ist dort berücksichtigt was sind dann vielleicht auch die anderen Dinge die dazugehören so was wie wer sind Nutzerinnen und Nutzer ähm, was ist der Kontext in dem das Ganze stattfindet also alles was in irgendeiner Form auch mit Usability zu tun hat und ähm, da ist dann auch so ein bisschen die Frage, gibt es vielleicht auch noch andere Werkzeuge, die neben dem Leitstand noch eine Rolle spielen. Also versuchen Sie einfach mal, diese gesamte Situation für das Leitstandbeispiel, was Sie sich dann raussuchen, ähm, zu erfassen. Und mal so ein bisschen schon mal mit dem, mit dem Blick hinsichtlich Usability, also Nutzerinnen und Nutzer, Aufgaben und Kontext, äh, ja, wo der Leitstand dann das entsprechende Werkzeug bildet. Versuchen Sie es einfach mal in diese Richtung so ein bisschen zu analysieren und sich schon mal ein bisschen genauer anzusehen. Und das auch letztendlich so aufzubereiten, dass auch alle anderen so ein bisschen verstehen, worum geht es jetzt bei diesem konkreten Leitstand. Damit ist auch dieses Video am Ende angekommen. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis dann.